Liebeskummer der Herzensmenschen Teil 1 Botschaftsthemen im Teil 1 Tröstende Worte des Gottesgeistes für herzliche Menschen, die wiederholte Enttäuschungen in Freundschaften und Partnerschaften erlebten. Wie es den himmlischen Wesen ergeht, wenn sie freiwillig eine Schutzaufgabe auf Erden übernehmen. Was wäre aus himmlischer Sicht für eine harmonische Partnerschaft wichtig? Warum das himmlische Leben nur dualweise stattfinden kann. Warum der Gottesgeist die Herzensmenschen immer wieder davor warnt, sich nicht auf ungleiche Freundschaften und Partnerschaften einzulassen. Welche Vorkehrungen die abtrünnigen Wesen einst treffen mussten, um außerhalb des himmlischen Seins zu gelangen. Göttlicher Rat, durch Zuversicht und Mut aus leidvollen Lebensphasen herausfinden. Der Gottesgeist stellt richtig und begründet, weshalb es keine göttlichen Zulassungen durch leidvolle Lebensphasen geben kann und erklärt, woher diese Falschaussage stammt, wie der Lebenskern eines feinstofflichen Wesens funktioniert. Der Gottesgeist erklärt, wie der Begriff des es werde entstanden ist und welche Bedeutung er für himmlische und außerhimmlische Wesen hat. Welche Möglichkeiten sich tief gefallene Wesen geschaffen haben um ihren Energiemangel auszugleichen. Bewusstes Zurückdrängen der Gefühlsregungen gegenüber dem anderen Geschlecht und die späteren Auswirkungen davon. Ein himmlischer Lichtbote offenbart sich nach der Weisung des himmlischen Liebegeistes und begrüßt die herzensoffenen Menschen in der Endphase des irdischen Lebens. Doch nur Herzensmenschen mit innerer Gottverbundenheit werden sich in dieser ernsten und tröstenden Botschaft vom himmlischen Liebegeist angesprochen fühlen, die nicht aufgeben, täglich mit innerer Willensstärke ihre Charakterschwächen intensiv zu erforschen und diese mit göttlicher Hilfe vollständig überwinden wollen, um den herzlichen und sanftmütigen Lebenseigenschaften der himmlischen Wesen näher zu kommen. Deshalb ist diese göttliche Botschaft nur solchen Menschen zu empfehlen. Um von Anfang an mögliche Missklänge aus dem Verstand bei einem noch geistig unorientierten und unreifen Menschen auszuschließen, bittet der Gottesgeist dies ernst zu nehmen, denn sonst droht ihm beim Lesen ein Schaden, der ihn geistig wieder zurückwerfen kann. Deshalb die große Bitte des Gottesgeistes diese und andere Ich bin Liebe Tröpfchen, nur an geistig weitgereifte Menschen weiterzugeben, die durch ihre ständige Gottesnähe und große Herzensliebe zu allem Leben ihr Bewusstsein erweitern möchten. Mein Dank an jene Menschen, die diesen Ratschlag des Gottesgeistes in ihrem Herzen annehmen wollen. In dieser Botschaft werden jene Herzensmenschen vom Gottesgeist angesprochen, die es in der eigensüchtigen und herzenskalten Welt sehr schwer haben entsprechend ihrem höher entwickelten Bewusstsein, einem liebevollen und zärtlichen Menschen für eine dauerhafte Beziehung zu begegnen. Sie leiden unter dieser Situation sehr und sind mit der Zeit derart entmutigt, dass sie sich kaum noch vorstellen können, ein harmonisches und glückliches Zusammensein mit einem liebevollen Menschen zu erleben. Nach wiederholten Enttäuschungen die selten mit einer selbstgesetzten Ursache aus früheren oder dem jetzigen Leben etwas zu tun haben, sind sie dann nicht mehr daran interessiert, eine neue freundschaftliche Verbindung oder Partnerschaft einzugehen. Das ist ein trauriger Lebensumstand für die Seele, die sich durch die Resignation ihres Menschen vom himmlischen Dualeben immer mehr entfernt. Eine Zweisamkeit ist für alle Schöpfungswesen Gott gewollt. Doch nichts im ungleichen Lebensprinzip der aglistigen Fallwesen, die nur energetische und materielle Vorteile im menschlichen Zusammenleben haben wollen. Den darunter leidenden Menschen, die ein aufgeschlossenes Herz für die aufklärenden göttlichen Botschaften haben, soll diese Botschaft einen Funken Trost aus dem größten barmherzigsten und gütigsten Herzen Gottes bringen. Der tiefgründige Botschaftsinhalt wird ihnen zum Nachdenken angeboten. Ihr Menschen, mit der Gabe aus dem Herzen lieben zu können, wie reine Wesen sind um euch besorgt, wenn ihr traurig seid, vor allem dann, wenn ihr eine freudlose Lebensphase aus Liebeskummer erlebt, weil ihr von einem geliebten Menschen verlassen wurdet oder er euch tief im Herzen verletzt hat. Wir wissen als eure Schutzwesen durch unsere Beobachtungen, wie oft ihr mit gebrochenem Herzen lebt. Doch diese Beobachtungen geschehen nur hin und wieder, weil wir unser selbstständiges Leben im himmlischen Sein gerne unverändert zu unserer sehr verantwortlichen Heilsplanaufgabe führen möchten. Doch bevor der Gottesgeist über ein anderes reines Lichtwesen euer Herzensleid aus der himmlischen Sicht beleuchtet, geht er auf unser selbstständiges himmlisches Leben ein und aus welchem Grund wir uns freiwillig zu einer Schutzaufgabe auf eurem Planeten melden. Wir leben im himmlischen Sein ein selbstständiges Leben, das uns mit innerer Glückseligkeit beschenkt. Es gibt Augenblicke in unserem ewigen freudigen Leben, in denen wir uns entschließen, freiwillig eine besondere himmlische Aufgabe zu erfüllen. An der Lichtaura eines Planetenwesens das wir schon lange gut kennen und mit dem wir sehr liebevoll kommunizieren, sehen wir, dass es Vorbereitungen trifft, sich auf der Erde zu inkarnieren, um dort durch seine kurze Anwesenheit mit dem höher schwingenden Energiepotenzial seines Lichtkörpers einen kleinen selbstlosen Beitrag zu leisten. Seine aufopferungsvolle und risikoreiche Entscheidung hat nur den einen Sinn, den Menschen, vor allem den inkarnierten niedrig schwingenden Seelen stützend beizustehen, damit sie eine geistige Neuorientierung erlangen. Das ist die vordergründige Absicht bei unserer Inkarnationsbereitschaft. Dem geliebten Planetenwesen mit unserem Schutz im irdischen Sein beizustehen und zu helfen ist für uns himmlische Wesen eine Herzensangelegenheit, aber nicht die Normalität. Wir tun es gerne, doch oft mit gemischten Empfindungen in unseren Herzen, weil wir wissen, welche Gefahren die inkarnierten Heilsplanwesen im menschlichen Leben auf Erden erwarten. Deshalb überlegen wir uns ganz genau, ob wir dieses Risiko auf uns nehmen wollen, um dem uns nahestehenden Planetenwesen einen Hilfsdienst zu erweisen. Meistens übernimmt ein gut bekanntes oder befreundetes Wesen diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe im göttlichen Heilsplan den wir im himmlischen Sein in gemeinsamer innerer Kommunikation entworfen und auch gemeinsam darüber abgestimmt haben. Doch diese Maßnahme geschah erst dann, als wir merkten, dass die tief gefallenen Wesen auf der Erde beabsichtigten, sich selbst und die Gesamtschöpfung zu zerstören und dazu viele Vorbereitungen trafen. Zu dieser Heilsplanaufgabe melden sich regelmäßig inkarnationswillige reine himmlische Wesen, um ihren tief gefallenen Geschwistern aus ihrem Lebenskern auf selbstlose Art mit göttlichen Energien, ohne Einmischung in das Fallgeschehen, beizustehen, wenn diese bereit sind, wieder die himmlische Rückkehr anzugehen. Doch die zweipoligen göttlichen Energien können ihnen nur dann zufließen, wenn sie auf dem Weg zum positiven Leben sind, das heißt, wenn sie aus vielen Erkenntnissen so weit gereift und dazu herzlich bereit sind, einen unschönen Wesenszug nach dem anderen mithilfe des inneren Liebegeistes zu veredeln. Bisher waren es viele himmlische Wesen, die im Herzen dafür aufgeschlossen waren, das große Risiko und die innere Belastung auf sich zu nehmen, freiwillig einen kleinen Liebebeitrag für unsere tief gefallenen und stark belasteten ehemaligen himmlischen Geschwister, in dieser herzenskalten, von unsagbarem Leid geprägten Welt, zu leisten. Wir melden uns entweder zu einer irdischen Inkarnation oder wir wollen uns an der Heilsplanmission als Schutzwesen bei einem inkarnierten himmlischen Wesen beteiligen. Diese Entscheidung fällt uns aber nicht leicht, denn wir wissen, wie die himmlischen Lichtwesen später im menschlichen Kleid zu leiden haben. Solange die inneren Sieben Sinne der inkarnierten himmlischen Wesen aktiv sind, leidet die ziemlich reine Seele in ihrem jungen Menschen unter der niedrigen Schwingung sehr. Das ist so zu verstehen, wir himmlischen Wesen verfügen in unserem Lichtkörper über sieben Sinne, die auf den harmonischen Liebestrom ausgerichtet sind. Aus ihm beschenkt uns der Liebegeist im himmlischen Sein ab und zu mit verschiedenen Bildmitteilungen, die wir siebendimensional, hochschwingend mit innerer Freude nachempfinden. Doch dies kann bei den Menschen nicht mehr stattfinden, weil das menschliche Bewusstsein mit seinen Genen nur über fünf Sinne verfügt. Dieser Zustand stimmt die Seele im Menschen vorübergehend sehr traurig, weil ihr die Anpassung an das menschliche Leben große Schwierigkeiten bereitet. Sie weint oft des Nachts, weil sie durch das eingeengte menschliche Bewusstsein nicht mehr den direkten inneren Kontakt mit dem himmlischen Liebestrom hat. Wahrlich das ist ein sehr trauriges Kapitel für ein neu inkarniertes reines Lichtwesen, das zur Erfüllung einer bestimmten himmlischen Heilsplanaufgabe aus dem reinen Sein ausging. Die Anpassung und Umstellung ihrer hohen Empfindungs- und Gefühlswelt auf die niedrig schwingende und sehr laute Lebensweise der Menschen ist der Seele nicht von heute auf morgen möglich. Deshalb weint sie oft des Nachts, wenn sich ihr Mensch im Tiefschlaf befindet. Wir reine Lichtwesen trösten sie mit liebevollen Bildern aus unserem Herzen und empfinden mit ihr. Wir weinen oft mit, weil wir uns mit der inkarnierten Seele völlig identisch fühlen, da sich ihre Traurigkeit auch auf uns, ihre Schutzwesen, überträgt. Wahrlich, es ist nicht leicht, eine Schutzaufgabe hier auf Erden zu übernehmen. Ähnlich oder gleich erleben wir dies auch bei traurigen, herzensguten Menschen mit, die von einem geliebten Menschen enttäuscht wurden und deshalb Liebeskummer haben. Sie sind verzweifelt, wenn sie von den geliebten Menschen in ihren Gefühlen und Empfindungen vollkommen missverstanden werden, so dass sie kaum noch fähig sind, ihren erforderlichen Aufgaben im Tagesgeschehen pflichtbewusst nachzugehen. Sie sind dann mit Grübeln den Gedanken so stark umwölkt und verzweifelt über ihre unglückliche Lebenslage, dass sich dunkle Seelen, die aus dem niedrigen Fall stammen und weiter erdgebunden bleiben möchten, an sie heranschleichen können. Die Schwingung des traurigen Menschen sinkt dadurch rapide und zugleich die ihrer Seele, wodurch beide für Angriffe der dunklen Seelen empfänglich werden, die sie noch in weiteres Leid herabziehen möchten. Sie geben ihnen Impulse etwas zu tun, das sie vorher niemals bewusst getan hätten. Diese resignierten und verzweifelten, jedoch herzlichen gottverbundenen Menschen, begeben sich dann in die Gefahr, sich für ungleiche Beziehungen zu öffnen. Sie lassen sich dann geschlechtlich mit Menschen ein, zu denen sie keine wahren Herzensempfindungen und höheren Gefühle verspüren, weil diese überhaupt nicht ihrem Bewusstsein entsprechend leben. Weshalb sie sich in dieser kalten Welt auf einmal ins niedrig schwingende Leben treiben ließen, ist immer gleich oder ähnlich. Sie wurden von einem unehrlichen Menschen, der es gut verstand sich zu verstellen, massiv enttäuscht, da sie irrtümlich glaubten, er wäre ihrem Bewusstsein und ihrer Lebensweise ziemlich ähnlich. Dieser gab ihnen jedoch anfangs nur zum Schein das Gefühl, dass er auf ihrer Wellenlänge sei. Doch ein unehrlicher Mensch täuscht meistens nur, weil er ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Konnte er sich das Gewünschte durch einen gutmütigen Menschen erfüllen, dann sucht er schnell wieder das Weite, um ein neues Opfer zu bezirzen bzw. zu verführen. Viele in ihrer Gefühlswelt herzenskühle Menschen bleiben oft sehr lange bei ihrem herzensoffenen, geistig höher entwickelten Partner, weil sie durch ihn ein angenehmes Leben führen können und mit viel Liebe und Zuneigung beschenkt werden. Eines Tages aber erkennt der Herzensmensch bei seinem trägen und abweisenden Partner, welches unehrliche Spiel er entweder aus finanziellem oder energetischem Vorteil mit ihm über viele Jahre trieb. Derart ausgenützte gutwillige Menschen sind dann so enttäuscht, dass sie keinem Menschen mehr Glauben schenken wollen. Sie verlieren immer mehr den Halt unter ihren menschlichen und geistigen Füssen da sie in ihrer traurigen und im Bewusstsein verdunkelten Lebensphase keine Möglichkeit mehr sehen, noch einem herzlichen Menschen zu begegnen, mit dem sie einmal glücklich zusammenleben könnten. Ihre Gedanken bewegen sich immer im Kreis, in der Meinung, dass es hier auf dieser herzenskalten Welt sowieso keinen Menschen mehr gibt, der zu ihnen passt oder sie lieben könnte. Aus Enttäuschung empfinden sie daraufhin Interesselosigkeit und körperliche Ablehnung gegenüber manchem, für eine Freundschaft in Frage kommenden Menschen, weil sie den Glauben und die Hoffnung an eine harmonische Freundschaft oder freie Partnerschaft ganz aufgegeben haben. Deshalb geben sie sich auch nicht mehr die Mühe, nach einem gleich oder ähnlich eingestellten Herzensmenschen Ausschau zu halten, der ihnen wahrlich das zu schenken vermag wonach sich ihre herzensoffene Seele bereits sehr lange in dieser dunklen und traurigen Welt sehnt. Das geht für sie meistens nicht mehr in Erfüllung, weil ihr Mensch im Zustand der Einsamkeit sehr deprimiert ist, so dass der Gottesgeist über sie kaum wirken kann und sie entsprechend seiner großen Übersicht zu weisen vermag, so wie es für sie gut wäre. Obwohl der Gottesgeist versucht, den Herzensmenschen doch noch einen geeigneten liebevollen Menschen zuzuweisen, lehnen sie diesen ab, weil ihnen entweder sein Äußeres nicht gefällt oder er eine Charakterschwäche aufweist oder zu wenig gebildet ist. Ihre eigene Vorstellung von einem Partner passt nicht zu dem, den der Gottesgeist ihnen über seelische Impulse für ein harmonisches Zusammenleben empfiehlt. Sie sollten beim Kennenlernen zuerst immer auf den Gleichklang der Herzen und des Bewusstseins achten, um den richtigen Menschen zur innigen Freundschaft bzw. Partnerschaft zu finden, jedoch nicht zuerst auf ein schönes Aussehen oder andere Äußerlichkeiten schauen. Die meisten Herzensmenschen haben sich dem Lebensprinzip der Fallwesen angeglichen und schauen zuerst auf die äußere Schönheit und dann erst auf den Charakter eines Menschen. Dieser große Fehler wird sie später einmal viel Leid und Tränen kosten, weil sich in einem schönen Menschen meistens eine Seele aus dem Fall inkarniert hat. Aber es gibt auch geistig verirrte Heilsplanwesen, die sich mit der eigenwilligen Absicht inkarnieren, sich endlich ihren Wunsch aus einem früheren Leben zu erfüllen, nämlich eine auffallende körperliche Schönheit aufzuweisen, um damit einen besonders attraktiven Partner anzuziehen. Sie bedenken aber vorher nicht, dass ihnen so eine Inkarnation viele seelische Belastungen bringt, da sie sich durch ihre auffallende Schönheit automatisch in den Hochmut und Stolz begeben und dann von den erdgebundenen Fallwesen gesteuert werden. Sie beziehen viele negativ gepolte Bewunderungskräfte von weltlich ausgerichteten Menschen, die sie gerne geschlechtlich verführen würden. Oft sind sie ein Spielball der abartigen Seelen die ihnen Menschen zuführen, die sich an ihren auffallend schönen Körpern ergötzen, über welche auch die Seelen ihre niedrigen triebhaften Wünsche ausleben können. Es gibt intellektuelle oder wohlhabende Menschen, die durch den attraktiven Partner an ihrer Seite noch mehr Ansehen bei Bekannten, Freunden und Geschäftsleuten dazu gewinnen wollen. Besonders auffällig erscheint dies bei Politikern und Menschen die im Rampenlicht dieser Welt stehen. So ist das Lebensprinzip der Fallwesen in Freundschaften und Partnerschaften ausgelegt. Habt ihr es schon durchschaut? Tatsächlich ist die Seele eines schönen Menschen arm daran, weil der Hochmut und Stolz ihres Menschen sie immer mehr vom himmlisch-göttlichen Licht abtreibt und sie beide nach innen bald keine Verbindung mehr aufrecht erhalten können. Das ist wahrlich ein sehr trauriges Leben einer inkarnierten Seele die sich einst im himmlischen Heilsplanauftrag auf diese Erde begab. Der Gottesgeist schilderte euch gutwilligen Menschen über einen Lichtboden der Liebe einige Beispiele, die nicht unbedingt mit euch oder euch bekannten Menschen zu tun haben müssen. Zu verschieden ist das Bewusstsein der Menschen hier auf der Erde und zu verschieden ist auch ihr gegensätzliches Verhalten. Als dass ein geschildertes Beispiel des Gottesgeistes genau auf einen bestimmten Menschen zutreffen könnte. Doch er versucht durch die geschilderten Beispiele den Menschen verständlich und bewusst zu machen, dass sie sich im Lebensbereich niedrig schwingender und energieloser Fallwesen befinden, die ihre Lebensgesetze den himmlischen Gesetzen entgegengesetzt ausgerichtet haben und danach schon viele kosmische Äonen leben. Wem dies noch nicht klar und bewusst wurde, den bittet der Gottesgeist, sich genauer in der Welt der Finsternis umzuschauen. Vielleicht erkennt er dann, dass das meist herzenskühle Leben der Weltmenschen diesen immer nur kurzzeitig eine Erfüllung bringt. Die kurze menschliche Freude, die ihr kennt, ist wahrlich gegen unsere himmlische Freude nur ein kleiner Hauch. Bitte denkt diesbezüglich einmal nach. Es lohnt sich wahrlich nachzudenken und umzudenken. Denn es erwartet euch ein freudiges und glückliches Leben in der himmlischen Vollkommenheit, das euch nicht von einem Moment zum anderen in Traurigkeit und Herzensleid herunterzieht, so wie es in der Welt bedauerlicherweise täglich geschieht. Solch schmerzliche, herzzerreißende Augenblicke der Menschen kennen wir in unserem Dualleben nicht, weil wir ein freiheitliches Leben führen und uns nicht an unser Dual binden. Ab und zu kommt es vor dass wir durch unterschiedliche Lebensstandpunkte uns nicht mehr im Herzensgleichklang befinden. Dann bitten wir unsere geliebte Ich Bin-Gottheit uns durch ihre geniale Lebensweisheit und Übersicht über verständliche Bildmitteilungen wieder in die Herzenseinheit zu weisen. Zur Dualtrennung kommt es in den himmlischen Welten nur sehr selten. Wenn es geschieht, dann durch die unterschiedliche Bereitschaft, eine höhere Evolution erschließen zu wollen. Dem einen Dual gefällt es auf dem Planeten noch sehr gut, im anderen ist das innere Sehnen groß, eine weitere Evolution auf einem lichtreicheren Planeten zu erschließen, wo er viele glückselige Neuigkeiten erfährt. Diese Dualuneinigkeit führt dann dazu, dass sie sich traurigen Herzenstrennen bzw. voneinander herzlich verabschieden. Da aber das himmlische Leben wegen der Energieaufnahme aus der Urzentralsonne nur dualweise stattfinden kann, weist uns der himmlische Liebegeist bald ein neues Dual entsprechend unseres momentanen Evolutionsstandes zur freien Auswahl zu. Aus diesem Grund ist unsere Traurigkeit im Herzen nur sehr kurz. Dieses Duallebensprinzip haben unsere Ureltern aus ihrer früheren Schöpfung, zu der sie keinen Zugang mehr haben, mitgebracht weil sie genau wussten, dass sie und ihre Nachkommen nur ein dual Leben glücklich und energiereich machen kann. Wenn ihr aus dem Herzensleidleben dieser Welt herausfinden wollt, dann beeilt euch und verwirklicht bitte die euch bekannten himmlischen Lebensgrundgesetze und die sanften Eigenschaften der himmlischen Wesen. Erst dann werdet ihr eine tiefe Erleichterung aus eurem Inneren verspüren, die euch eure Seele ins menschliche Bewusstsein überträgt weil sie die himmlischen Lichtimpulse schon freudig verspürt. Durch eure Verwirklichung erweitert sich nicht nur euer menschliches Bewusstsein, sondern auch das eurer Seele, die durch die Freilegung ungesetzmäßiger Speicherhüllen immer lichtvoller wird und ein höheres Bewusstsein mit einer größeren geistigen Weitsicht erreicht und dadurch auch über eine größere Energiekapazität verfügt. Dadurch umgeht ihre Einfälle und Enttäuschungen weil ihr für die göttlichen Impulse über die Seele erreichbar seid und gewarnt werdet, vorschnell eine Beziehung einzugehen, die aber aus der Sicht eurer höher schwingenden Seele ein großes Risiko birgt, weil der Charakter des Menschen zu eurem sanften Wesen nicht passt. Wenn ihr negative Erfahrungen in Freundschaften und Partnerschaften gemacht habt, dann werdet ihr mit dem neuen göttlichen Wissen und den inneren Warnungen, die ihr über unangenehme innere Gefühle wahrnehmt, bestimmt vorsichtiger in der Partnerwahl sein, und dadurch erspart ihr euch viel Herzensleid. Dann werden euch Menschen nicht mehr täuschen können, die euch schöne Augen und Komplimente machen bzw. verstellt überfreundlich zu euch sind. Seid bitte zum Selbstschutz nun vor allem vorsichtiger und überdenkt vorher gründlich und weitsichtig ob ihr mit einem charakterlich ungleichen Partner viele Lebensenergien vergeuden und neues Herzensleid erleben wollt. Meistens lieben euch solche Menschen nur äußerlich, weil ihr ihnen das gebt, was sie sich von euch wünschen und erwarten. Würden sie das von euch nicht bekommen, dann käme keiner von ihnen auf die Idee, mit euch noch weiter zusammenzuleben. Die unsichtbaren dunklen Seelen stehen oft in eurer Nähe und wissen genau, in welch energetischem Zustand ihr euch befindet und in welche Richtung ihr denkt, denn sie erkennen sofort an eurer verdunkelten Aura, dass nun ihre Chance gekommen ist, euch mit negativen Impulsen in ihre ungesetzmäßigen Absichten zu steuern. Weist ihr im seelisch-menschlichen Bewusstsein nur noch weniger Energien auf? Weil euch euer weltbezogener und eigensüchtiger Partner in vielen Erdenjahren des Zusammenlebens viele kostbare Lebensenergien entzogen hat, dann sind sie bald nicht mehr an euch interessiert. Sie finden in ihrer Welt gleich wieder neue Energieopfer, die sie durch starke Beeinflussungen in eine ungleiche Freundschaft oder Partnerschaft steuern. Ihr inkarnierten Wesen aus dem himmlischen Liebelicht bedenkt bitte! dass euch der Gottesgeist in dieser Welt vor Herzensleid schützen und von innen zu einer edleren Lebensart weisen möchte. Er versucht euch über Tröpfchenweise mit himmlischen Mitteilungen geistig aufzuklären und vor den unsichtbaren Machenschaften hinterlistiger erdgebundener Fallseelen zu warnen, damit ihr nicht ihr Energieopfer und ein Spielball von ihnen werdet. Wer den tiefgründigen Sinn der göttlichen Botschaftsaussage noch nicht annehmen kann, den bittet der Gottesgeist nachzuprüfen, ob er entweder noch am Marmon dieser Welt hängt, wie zum Beispiel am Geld, Grundstück, Haus, oder an einen attraktiven Menschen gebunden lebt oder sich von einem angeblich guten Menschen äußerlich recht verwöhnen und bedienen lässt. Dafür verliert er jedoch im Gegenzug an seinen geistig ungleichen Partner oder Freund aus dem Fall seine kostbaren Tagesenergien. Das wird ihm dann im Jenseits wahrlich viel Leid und Tränen kosten, weil die Seele im zurücklaufenden Lebensfilm ihrer Inkarnation alle vergeudeten und verlorenen Energien zu schauen bekommt. Wollt ihr weiter zulassen, dass euch trotz besseren Wissens täglich Lebensenergien entzogen werden? Wenn ja, dann war eure Inkarnation eine Energievergeudung. Im Jenseits erkennt die Seele mit Traurigkeit dass die mitgebrachten zweipoligen Gottesenergien ihr von einem energieschwachen Menschen entzogen und in Negativenergien umgewandelt wurden. So geschieht es, wenn die ihre geführten himmlischen Heilsplanwesen nicht auf die göttlichen Warnungen hören wollen, weil sie noch weltliche Interessen im Privatleben oder im Berufsbereich verfolgen. Doch jeder Mensch und jede Seele ist selbstverantwortlich für ihr selbstständiges diesseitiges und jenseitiges Leben und auch für seine mitgebrachten Lebensenergien. Die ernsten Worte des Gottesgeistes über den Künder, der seine himmlische Aufgabe mit innerer Hingabe erfüllt, sollen einsame, geistig orientierte Menschen zum Nachdenken anregen, damit sie mit göttlicher Hilfe sich wohl überlegt auf die Suche nach einem im seelisch-menschlichen Bewusstsein ähnlich ausgerichteten Herzensmenschen aufmachen, mit dem sie dann eine längere irdische Zeit glücklich zusammenleben können, so in ihnen der herzliche Wunsch danach besteht. Der Gottesgeist spricht manchmal aus dem göttlichen Ernst, weil das seelisch-menschliche Bewusstsein einiger himmlischer Heilsplanwesen die sich in dieser Welt verirrt haben, schon in einigen Lebensbereichen mit vielen weltlichen, ungesetzmäßigen Speicherungen sehr überdeckt ist und der Gottesgeist mit warnenden Impulsen nicht mehr zu ihnen durchkommt. Sie sind durch äußeren Schein, besonders in ihren freundschaftlichen Beziehungen und länger bestehenden Partnerschaften geblendet, wodurch sie viele Energien verlieren und deswegen vorschnell physisch erkranken. Deshalb verstärkt der Gottesgeist seine einströmende Energie im Ich-Bin-Liebe-Wort beim Künder, damit die geistig verirrten himmlischen Heilsplanwesen beim Nachlesen geistig erwachen. Kehren sie dennoch geistig nicht um bzw. orientieren sie sich nicht auf die himmlische Rückkehr und Veredelung ihrer unschönen Wesenszüge und Verhaltensweisen, dann besteht für sie die Gefahr, dass sich die Seele von ihrem menschlichen Körper vorzeitig trennt. Das physische Haus zu verlassen nimmt nur eine höher entwickelte Seele zum Selbstschutz vor, weil sie durch die ständig neu aufgenommenen Belastungen ihres Menschen, wodurch sie in eine niedrige Schwingung versetzt wird, einen hohen Energieverlust bemerkt. Das lässt manche wenig belastete Seele auf längere Sicht nicht zu. Versteht bitte, jede höher entwickelte Seele hofft zwar, dass der Mensch, ihr äußeres Kleid irgendwann eine wesentliche Veränderung zum Positiven macht, doch wenn dies nicht geschieht, dann entzieht sie aus den menschlichen Zellen nach und nach die verbliebenen Energien, die noch übrig sind von denen, die sie ihm einmal bei der Einverleibung übertragen hat. Die selbstständige Entbindung einer höher entwickelten Seele von ihrem physischen Körper geschieht dann, wenn ihr label ist und immer wieder rückfällig wird. Einmal lebt er längere Zeit weltlich niedrig schwingend und eigensüchtig, dann bemüht er sich wieder eine kurze Phase lang, einen erkannten Fehler zu überwinden. Doch zur vollständigen Überwindung seiner Schwächen kommt es bei solch einem labilen Menschen nicht. Infolgedessen kommt er dem himmlischen Leben auch keinen geistigen Schritt näher. Das ist nicht nur für den Gottesgeist und die himmlischen Schutzwesen ein trauriger Zustand sondern auch für einen labilen, jedoch gutherzigen gottverbundenen Menschen, welcher die unsichtbare Situation seiner Seele noch nicht richtig einzuschätzen vermag? Ihm ist es noch nicht bewusst, was er seiner Seele antut, wenn er trotz besseren Wissens nicht bereit ist, nach und nach seine himmlisch fernen Wesenseigenschaften zu veredeln, vor allem solche, die anderen Menschen Herzensleid verursachen. Jeder Mensch auf dem inneren Weg ins himmlische Sein kann frei entscheiden, wie schnell er sich von unschönen Verhaltensweisen und Wesenszügen lösen will. Doch bedenkt bitte, dass in euch eine feinstoffliche Seele wohnt, die sich herzlich danach sehnt, ins himmlische Sein zurückkehren zu können. Könnt ihr das schon verstehen? Ihr werdet vom Gottesgeist aber nur angesprochen und ermahnt etwas Negatives an euch zu verändern bzw. zu lassen, wenn ihr die herzliche Absicht verspürt ins himmlische Sein zurückzukehren. Er lässt euch immer die Freiheit dazu, weil er sich von den himmlischen Grundgesetzen ausgehend nur so zu jedem Lebewesen verhalten kann. Wir himmlischen Wesen haben dem Gottesgeist bzw. der Ich Bin-Gottheit bei ihrer unpersönlichen Erschaffung die folgende Information zur Speicherung übertragen, droht uns Gefahr, dann sollte sie uns ermahnend und warnend zum Selbstschutz ansprechen. Dafür sind wir ihr immer sehr dankbar. Seid ihr auch für jeden warnenden und ermahnenden Hinweis aus einer Liebetröpfchenbotschaft oder eines gutherzigen Menschen, der euch gut kennt? Dankbar. Die herzlichen Menschen mit Liebeskummer, die sich in einer Leitphase befinden, aus der sie glauben nicht mehr herauszukommen, weil sie zum Beispiel von ihrem geliebten Ehepartner verlassen wurden, werden in dieser Botschaft vorrangig vom Gottesgeist angesprochen. Wenn sie nun alleine mit Kindern leben müssen, ahnen sie unbewusst, dass ihnen ein schwieriger Neubeginn bevorsteht. Andere wiederum sind sehr traurig und verzweifelt weil ein geliebter Mensch ihnen untreu wurde, worüber sie nur schwer hinwegkommen. Durch schmerzliche Erlebnisse können manche gutherzige Menschen keinen mehr vertrauen und von Herzen lieben, deshalb bleiben sie lieber allein, um nicht wieder enttäuscht zu werden. Dieses Schicksal erleben Menschen oft aus verschiedenen Gründen. Es kommt zum Beispiel öfter vor, dass sie sich von einem unehrlichen, attraktiven Menschen blenden ließen der aber zu ihrer Lebenseinstellung und ihrem seelisch-menschlichen Bewusstsein nicht passte. Vor allem gläubige Menschen, die über das Unsichtbare Wirken erdgebundener, abartiger Seelen unwissend sind und ohne Gedankenkontrolle leben, sind täglich ahnungslos vielen äußeren Versuchungen ausgesetzt, in die sie hinterlistige Seelen durch Menschen ihrer Gesinnung locken, wodurch sie möglicherweise finanziell ruiniert werden. Auch himmlische Heimkehrer mit einem höheren Bewusstsein und größerem Energiepotenzial bleiben in dieser Täuschungswelt nicht davon verschont bzw. können manchen ungesetzmäßigen Verlockungen nicht widerstehen. Besonders diese werden von den verschlagenen Seelen von einer Falle in die andere gelockt und im Moment ihrer Schwäche nicht selten zur Untreue verführt. Deren Absicht ist es dass sie sich danach lange Selbstvorwürfe machen oder mit Schuldgefühlen leben und dadurch niedrig schwingen. Die herzlichen Menschen mit guten Charaktereigenschaften erleben trotz ihrer guten Ausrichtung auf den inneren Liebegeist und einer positiven Lebenseinstellung immer wieder abwechselnd einmal kurze freudige, dann wieder sehr leidvolle Lebensphasen, in denen sie traurig sind und viele Tränen vergießen. In diesem wechselvollen irdischen Leben werden sie gezwungen zu lernen, sich nach einer schwierigen, traurigen Lebensphase bald wieder mit neuem Lebensmut und Optimismus aufzurichten, denn sonst müssten sie resignieren, und was das für eine höher entwickelte Seele bedeuten würde, das könnt ihr euch geistig ausgerichteten Menschen vielleicht schon vorstellen. Euch himmlischen Heimkehrern bleibt nichts anderes übrig als sich nach Enttäuschungen bzw. schwierigen Lebensphasen geistig wiederzufangen und hoffnungsvoll neu zu beginnen. Glaubt bitte daran, dass es euch mit der göttlichen Hilfe bald gelingen wird, das Tal der Tränen und Traurigkeit zu verlassen. Sprecht euch immer wieder Zuversicht und Mut zu, indem ihr euch positive und lebensbejahende Zukunftsaussichten vorgibt die ihr dann dem Gottesgeist im Herzensgebet übergeben könnt. Wahrlich, keine eurer schwierigen und traurigen Lebensphasen sind göttliche Zulassungen, wie ihre geführte geistig ausgerichtete Menschen heute noch fälschlich annehmen. Bedenkt bitte, Gott, der himmlische Liebegeist, ist das barmherzigste und gütigste universelle unpersönliche Wesen, weil er für alle Schöpfungswesen nur das Beste möchte. Wir haben die Ich Bin-Gottheit mit den höchst schwingenden Empfindungen aus unseren Herzen geschaffen und in diesen befand sich keine Strafmaßnahme oder eine schmerzliche Zulassung, damit wir aus unseren Fehlern lernen und neue Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln. Verabschiedet euch bitte von der irrealen Ansicht, der himmlische Liebegeist ließe bei Menschen schmerzliche Lebensphasen zu. Die Aussage von göttlichen Zulassungen stammt von gefallenen Kündern, die von fanatischen religiösen Seelen inspiriert wurden, damit ihr euch vor Gott und seiner Strafe engstiegt. Ihr solltet euch sinnlose Schuldgefühle machen, wenn in eurem Leben etwas schiefgelaufen ist bzw. euch ein Schicksal traf oder ihr eine Gesetzesverfehlung begangen habt wozu euch aber meistens hinterlistige Seelen durch Impulse angestiftet haben, weil ihr euch gerade in niedrigen Gedanken aufgehalten habt. Zum Beispiel schwingt ihr sehr niedrig, wenn ihr euch einen Film mit schrecklichen Szenen angesehen habt. Dann weist ihr eine dunkle Aura auf und seid offen für starke Beeinflussungen der lauernden Seelen. Dies wurde vom Gottesgeist kurz zu eurer Bewusstwerdung eingefügt. Ihr herzensguten Menschen! Denkt bitte bezüglich Zulassungen tiefgründig über die göttliche Richtigstellung der Falschaussage früherer religiöser Fanatiker nach, die in ihrem Herzen noch sehr weit von der barmherzigen und gütigen Lebensweise der himmlischen Wesen entfernt waren. Bei manchen tief enttäuschten und im Herzen sehr verletzten gottverbundenen Menschen besteht die große Gefahr, dass sie über ein schmerzliches Erlebnis nicht hinwegkommen und im Leben so massiv abrutschen, dass sie zu Alkohol oder anderen Suchtmitteln greifen. Dadurch verlieren sie ihre frühere hohe innere Feinfühligkeit und leben immer mehr in einem gleichgültigen Zustand, und das ist tragisch für ihre Seele. Die feinen Wesenszüge des Menschen verändern sich dann allmählich in eine gröbere Art. Solche Menschen gehen meist langsam seelisch und körperlich zugrunde, ohne dass ihnen der Gottesgeist über Schutzwesen oder herzensgute hilfsbereite Menschen beistehen kann. Das ist ein sehr trauriges Kapitel bei einst gutwilligen Menschen, die nicht mehr ein noch auswussten, weil sie ihr Herz einer inkarnierten tief gefallenen Seele schenkten und nicht ahnten, welches Herzensleid sie später im Zusammenleben mit diesem Menschen erdulden müssen. Viele Herzensmenschen resignieren nach mehreren Enttäuschungen und glauben, sie bekommen keinen gleich oder ähnlich eingestellten Menschen mehr zur Freundschaft oder Partnerschaft an ihre Seite. Deshalb lassen sie sich dann voreilig mit einem ungleich schwingenden Menschen in eine intime Beziehung ein, die ihnen später erneutes Leid bringen wird. Unterschiedliche Bewusstseinsstände zweier Menschen bewirken immer irgendwann einen Bruch der Gefühle zueinander, weil einer von ihnen sich herzenskühl und eigensüchtig verhält. Der herzensoffene und freudig gebende Mensch ist verzweifelt und friert geistig bei so einem Partner, der ihm nur dann ein klein wenig entgegenkommt, wenn er zuerst mit Liebe und Zärtlichkeiten beschenkt wird. Solche ziemlich gefühllosen Menschen sind in einer Beziehung oder Partnerschaft kaum bereit, zum Beispiel im Haushalt oder bei notwendigen Erledigungen mitzuhelfen, weil sie nur auf ihre eigene Befriedigung und ihr Wohlergehen ausgerichtet sind. Es ist sogar möglich, dass ihre Körperzellen auf Zärtlichkeiten mit großem Widerstand reagieren. Sie lehnen eine zärtliche Berührung oder einen sanften Kuss ab weil ihre Empfindungswelt massiv mit ihrer eigensüchtigen und herzenskühlen Lebensweise verpolt ist. Das ist aus der himmlisch-göttlichen Sicht so zu verstehen, die Seele eines solchen Menschen lebte früher, entweder im irdischen Sein oder in den jenseitigen Fallbereichen, lange eigensüchtig und gefühllos gegenüber dem anderen Geschlecht bzw. Wesensprinzip, also ohne zärtliche Berührungen. Dieses Einzelwesenverhalten gegen das himmlische Dualleben speicherte die Seele lange Zeit und überdeckte ihre innere Feinfühligkeit und das gerechte, gleichgebende und nehmende herzliche Lebensprinzip der himmlischen Wesen. Je mehr sich eine Seele im jenseitigen oder inkarnierten Zustand der Absicht entzieht, eine herzliche, gleichgebende und empfangende Zweisamkeit zu führen, desto mehr entfernt sie sich vom himmlischen Dualprinzip und erkaltet im Herzen. Wahrlich, die abtrünnigen Wesen, die ihr gewagtes Abenteuer in teilweise neu gestalteten oder völlig neu geschaffenen außerhimmlischen Welten beabsichtigten, mussten zuerst einige Partikel ihres Lichtkörpers, die unzählige Speicherdaten aus den himmlischen Lebensgrundregeln enthielten, mit feinen Speicherhüllen umgeben welche sie mit ihren Gedankenkräften erzeugten. In diese Hüllen programmierten sie Bildinformationen ihres außerhimmlischen Wunschlebens ein, die aber mit den himmlischen Lebensregeln keine Übereinstimmung mehr hatten. Die gleiche Umprogrammierung war auch in den Elementarteilchen der Galaxien und Planeten erforderlich, die sie bewohnten. Dieser Vorgang dauerte mehrere Äonen. Die minimale Veränderung der Speicherdaten in ihren Lichtkörpern sowie in den Elementarteilchen ihrer Welten war noch vor der Schöpfungsteilung erforderlich, weil ihnen sonst die magnetische Abstoßung aus dem himmlischen Sein nicht gelungen wäre. Durch diese Maßnahme war es ihnen möglich, außerhalb des himmlischen Seins ein Leben nach ihren Vorstellungen zu führen, das anstatt eines himmlischen unpersönlichen, nach vielen kosmischen Äonen immer mehr in die Richtung eines personenbezogenen Lebens mitführenden Planetenwesen ging. Je länger sie in den Fallwelten lebten, umso mehr fielen sie durch eigensüchtige und herrschende Verhaltensweisen in der Lichtschwingung ab und das hatte zur Folge, dass sie sich ein Lebensprinzip schufen, das hauptsächlich auf die einpolige Negativkraft ausgerichtet war, um sich noch mehr vom himmlischen Leben abzukoppeln. Dadurch war es ihnen erst möglich, völlig neue Lebensweisen in einer personenbezogenen Welt nach ihren Vorstellungen mit herrschenden und dienenden Wesen zu führen. Doch das hatte für sie später gravierende negative Folgen, vor allem einen energetischen Nachteil, den sie erst später durch rasche Energieabnahme ihrer Lichtpartikel entsetzt bemerkten. Ab diesem kosmischen Zeitpunkt begannen sie Pläne zu schmieden sich teil- und vollmaterielle Welten und aus den Teilchen der Planeten teil- und vollmaterielle Körper zu erschaffen, in die sie sich später mit ihrem feinstofflichen Wesen wiederholt zur Energieanreicherung einverleiben können. Diese Absicht haben viele abtrünnige Wesen befürwortet und später auch mit ihren Lichtkörperreserve Energien unterstützt und in die Tat umgesetzt. Nun lebt die Menschheit in ihrer vor vielen vielen kosmischen Äonen geschaffenen vollmateriellen Welt. Nun informiert euch der Gottesgeist ausführlich über den Lebenskern eines feinstofflichen Wesens. Doch zu eurer besseren Vorstellung beschreibt er zuvor kurz den Ablauf eines Speichervorgangs bei einem himmlischen Lichtwesen. Alles was ein reines feinstoffliches Lichtwesen im himmlischen Leben erlebt, wird in den hochschwingenden zweipoligen Lichtpartikeln und in seinem Inneren Selbst gespeichert, das sich um seinen Lebenskern befindet, worin auch Reserveenergien zur Versorgung seines Lichtkörpers enthalten sind. So könnt ihr euch unseren reinen feinstofflichen Lichtkörper vorstellen, der noch viele energetische und informative Funktionen dazu hat, über die euch der Gottesgeist in dieser Botschaft nicht berichten möchte. Nun zur Beschreibung des Lebenskerns eines feinstofflichen Wesens. Jeder Lebenskern der reinen und auch belasteten Schöpfungswesen außerhalb des himmlischen Seins ist mit seinen unzähligen universellen Speicherungen durch bestimmte verschlüsselte Daten auf alle Ewigkeit geschützt und abgesichert. Sämtliche himmlischen Evolutions- und Gesetzesinformationen sind in ihm gespeichert, die für die himmlischen Wesen von der Ich Bin-Gottheit in stets hilfsbereiter, demütiger und herzlicher Weise verwaltet werden, damit ihnen ein beständig reibungsloses und glückseliges Planetenleben im Dualverbund möglich ist. Doch der Lebenskern eines Schöpfungswesens nimmt keine Lebensinformationen zur Speicherung auf. Die im Leben außerhalb des himmlischen Seins in die Seelenhüllen des belasteten Lichtwesens magnetisch angezogen werden, weil es ungesetzmäßige bzw. himmlisch ferne Lebensweisen sind. Manche jenseitige abtrünnige Wesen, die tief gefallen sind, bezeichnen ihre ungesetzmäßigen Seelenhüllenspeicherungen aus den jenseitigen und diesseitigen irdischen Leben noch stolz als ein Produkt ihrer Wesensgenialität. Doch aus himmlisch-göttlicher Sicht entstammen sie ihrer abartigen Schöpfungsfantasie und enthalten lebenszerstörerische Speicherungen. Ihr geistig orientierten Menschen könnt euch den Lebenskern eines feinstofflichen Schöpfungswesens als einen riesigen energieerzeugenden Reaktor mit einer unendlichen Datenspeicherkapazität vorstellen, der alle Evolutionsdaten der himmlischen Wesen und auch sämtliche Grundgesetze für deren Leben enthält. Er wird deshalb als der Mikrokosmos vom Makrokosmos bezeichnet. Doch sämtliche Fallseinsdaten aus den niedrig schwingenden Galaxien und Planeten der abtrünnigen Wesen nimmt der feinstoffliche Wesenslebenskern nicht zur Speicherung auf, weil er nur auf die himmlischen Lebensgrundregeln ausgerichtet ist und gegensätzliche magnetisch abstößt. Bevor die Schöpfungsteilung stattfand, wussten wir himmlischen Wesen, die den herzlichen himmlischen Lebensgrundregeln und einem unpersönlichen Leben treu sein wollten, schon im Voraus, dass es für die abtrünnigen Wesen nur eine Fallschöpfung auf vorgegebene Zeit geben wird. Bevor diese ihr Vorhaben, in einer Welt ihrer Wünsche zu leben, umsetzten, wurden wir von der Ich Bin-Gottheit gebeten uns Gedanken darüber zu machen, wie lange wir unsere geliebten abtrünnigen himmlischen Geschwister die wir nicht aus unseren Herzen verlieren wollten, in ihrer Wunschwelt leben lassen. Obwohl für die abtrünnigen Schöpfungswesen, von ihren himmlischen Schöpfungskenntnissen ausgehend, eine selbstständige Schöpfung möglich war, wollten wir himmlischen Getreuen dies nicht zulassen.